Der Thermomix ermöglicht eine sehr genaue Kontrolle der Temperatur zwischen 37 und 120 Grad Celsius. Der integrierte Temperaturfühler hält präzise die ausgewählte Temperatur. So gelingen auch raffinierte Soßen oder Desserts perfekt, die sonst aufwendig im Wasserbad zubereitet werden müssten.